Ja, wie die, die das Dach dann wechseln, ja, das wird ja von den Männern gemacht, ja. <lacht> Eh pantas so le julun nih. Bot <lacht> <lacht> <lacht> ja, kann ah, die Hallo. Da ja, Leute, dann das machen. Alles ja arbeiten zusammen, ja. Ja. Ja, also hier dieses Stroh, ja. In den Tau ja Hallo. Hallo. Hallo. <laughs> Apa kabar? Uh, ja, was in <laughs> Indonesien? <laughs> <laughs> bike bike, ja. Anem <laughs> <laughs> <name> Jali. Äh, ya. Saya chefy. Saya Jali, Jalli. <laughs> <Sheffy> Jali. <laughs> Jali. <What's> Lena. Yes, <laughs> the uh, belajar bahasa Indonesia oh, ja, ja, ja. di Swiss, ja, nicht? ja, di universitas. <of> Informasi. <laughs> <yeah. laughs> uh, <laughs> <lacht> <lacht> ja. hier, weiter. Nee. Ja, wir dürfen einfach mal so rumlaufen in dem the Dorf der das kennen die schön. Nein, kein Problem. Ja, alles vorbereitet. Ja. mhm mm ja Ja, sehr traditionell, nicht? Ne? Einfaches Leben. Manchmal äh, sieht es auch schon ein bisschen unhygienisch, aber ist halt so. Ja? Also da läuft Wasser überall manchmal und Toilette ist ganz einfach. Ne? Jetzt die Küche zum Beispiel, genau. gerade neben, neben Toilette. ja? Aber die weben, die Frauen weben schon die ganze Zeit. Die Männer auch schon machen auch schon diese Tasche speziell für Frauen. Ja, ja. so. Money. <lacht> Aber gehört denn das Land, auf dem ihr Haus steht? Wie läuft das? Wie, wie kommt man zu so einem Platz? Ja, das ist schon eigene, das Eigentum von der ganzen Familie. Okay. Ist eigentlich, ja, Von der großen Familie. Ja. Mhm. Ja, es wird auch schon hier gewechselt, ja, das Dach. Ein bisschen ordentlich jetzt geschnitten. Du kannst dein Indonesisch auch. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Ja, ich nicht ja! Ja, so äh, lange her. Ja, ja zehn Jahre. Ach, ja, ja. Tja! Aber. aber man schon hört, vielleicht versteht man ein bisschen ja, ein bis paar bis Wörter. Ich, ich, ich kenne auch noch ein paar Wörter. Manchmal kommen die einfach so in meinen Kopf. Ja. So ganz die äh, mal hier die äh, Kammphäne. Aber das ist ja nicht nur. Für die Kämpfer äh, werden die nicht gebraucht, ja? aber das ist ja vielleicht bei uns als Hobby nur, ja? also dass Leute halt dann so züchten oder so halten hier, um zu verkaufen. Damit machen die dann auch schon ein bisschen Geschäfte. Das kostet vielleicht, ups, es kostet vielleicht so einen Hahn um die 30 Euro, Ja, 30 Euro. Aber da haben viele dann Hobbys damit, ja. Mhm. Vielen Und Aber die Kämpfe, die sind verboten. Ja? Die sind verboten, ja. Bei uns ja ist verboten, ja. Oder Wetten im Allgemeinen mhm. äh, ist verboten, mhm. ja. Ah, Wetten ganz genau. gut. Genau, ja. Und auch Kämpfe, Hannen, Kampf, ja natürlich ist ja schon grausam, ja, ja sage ich mal, gegenüber die Hähne selbst, ja. ja. Und äh, das kann man eigentlich auch nicht machen bei uns aber trotzdem wird auch schon ja, ja. gemacht ja. aber wo das erlaubt ist ja natürlich bei einer Temperitual, auf Bali zum Beispiel ja das gehört zu der temperritual ja dann ist es ja das ist erlaubt ja aber natürlich das es mir auch schon leid ja also, <Gülüyor> ja, ja. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Oh ja, die nennen wir Jambu, ja. Jambu. Jambu äh, die kann man da essen, ja, natürlich. Aber die sind ja noch jung, ja, also noch nicht reif. Mhm. Und wie schmecken die? Die schmecken süß, ja. Also ist, äh, viel Wasser, ja. Ah, okay, ja. Bisschen säuerlich, ja. Mhm. Aber das schmeckt schon gut, ja. Also süß, ja, auf ja. der mhm. Jambu. Ja. <lacht> ja, wir, wir gehen hier, guck zeige auch schon ein bisschen noch was. Es hier dann manchmal viele Touristen. Ja. Äh, normalerweise sind viele Touristen hier unterwegs, vielleicht erst dann mittags, ja. Das ist eine Moschee, ja. Hallo. Ich fragte, die geht nicht in die Schule. Genau, das ist die Moschee. Auch sogar die Moschee ist einfach so aus äh, Gras oder aus Stroh gebaut, ja, die Dächer. Masjid, der Masjid heißt Moschee ja? und äh, das ist eigentlich das Baustil von einem Tempel, ja? mhm, also die drei Dächer. Ja? Mhm. Also vor dem Gebot, ja? jetzige Leben und Leben nach dem Sterben, ja? oben, ja? so ist die Philosophie, also von dem hier. das heißt es gibt ja drei Phasen, also vom Leben vor dem Gebot, nach dem Gebot, das heißt das jetzige Leben und nach dem Sterben. Ja? Mhm. Und das nach dem Sterben ist eigentlich das wahre Leben, ja, heißt da es. Da ja. kriegt man hin. Genau, vor. Ja, ja. ja. Das wahre Leben, weil de, jeder sterben wird, ja. Und das Ziel ist ja nicht das jetzige Leben, heißt es ja. Also laut unserer Religion, laut Islam, ja, laut mhm. äh, unserer Lehre, laut Koran, ja. Deswegen strebt sich nicht an nur wettlichen Sachen, ja, heißt es, mhm. der. Ja. Also dann denkt man lieber an das Leben nach dem Sterben. Ja. Das hängt da auch zusammen äh, mit dem, was wir dann jetzt in dem jetzigen Leben tun. Mm -hmm. heißt es, ja. Wenn wir was schlechtes tun in diesem Leben, heißt es, kann auch sein, dass wir in dem Leben nach dem Sterben auch schlechtes mm -hmm. äh, Leben haben. Yeah. Heißt es, mm -hmm. ja. <lacht> so Alter, dann ist schauen <laughs> <laughs> Kaffee, Kaffee, äh selbstgemahlen. Ja? Also, das nennen wir Kopi Hitam, ja? also schwarzer Kaffee. Mhm. Ja? Also, da haben, kennen wir zurzeit in der modernen Zeit das Kaffee in der Tüte, ja? schon fertig gemischt mit Zucker, mhm. Milch, alles drin. Äh, ja? Das aber schon reiner Kaffee aus dem Haushalt. Ja, hier, das ja? Ja, ja. Und diese, sind das, das sind Mangos? Das sind Mangos, ja, ja genau. Ja? Das ist langsam. Kommt hier jetzt die Saison bei uns Mangos. Nee, ne? ja. <lacht> Mango. ja? Habt ihr welche probiert? Habt ihr welche? Ja, ich habe sie ja. einmal, ja. Oh ja? ja. Gibt es beim Frühstück nicht was zum Nee, Mango gibt es jetzt ja? nicht. Also? Ich liebe Mango. Ja, das die schmeckt auch schon. <lacht> Ja, wir sind, wir sind die ersten Besucher. Ja. Ja, das ist ja die Parole, ja, also für Tourismus bei uns. Ne, ja. Heißt Sicherheit, Ordnung, ja, Sauberkeit. Soju ist angenehm, Indah ist wunderschön, Rama Freundlichkeit, Kanangan Erinnerung. Ja. Unten ist ja der Name von dem Dorf. Ja, das ist der Name. Das wird auch schon renoviert ein bisschen. Ja. Der Eingang.